Hallo Leute, ich möchte euch begrüßen zu der nächsten Folge, zur nächsten aufnahme dieses Mal. über Minecraft, ja. Ähm, es wurde sich auch gewünscht, dass wir mal eine Reise unternehmen. Ich mache noch das Haus schnell fertig und dann können wir auch mal eine Reise ins Unbekannte Unternehmen. Mal weg von dieser hässlichen Wüste hier. Wollen ähm, wir uns noch schnell schön Cobblestone machen, schön das Haus fertig, weil ich will dieses Projekt hier nicht... Äh, Unangestochen lassen. Ich glaube, ich wüsste schon, wo ich mit euch hingehen will. Ich weiß nicht, war ich da schon mal? War ich schon mal in diesem Ort? Ich weiß es nicht. Ähm. Ich wollte fragen, ob ich Evil Minecraft auf 25 Folgen begrenzen darf. Erstmal die erste Season, also sozusagen. Da ich, ähm dieses Projekt endlich mal für zumindest für eine Zeit lang abschließen möchte und nicht dauernd Projekte beenden oder sowas, sondern abschließen und dann ein anderes Projekt dafür anfangen zumindest demnächst und ja deswegen wollte ich mal fragen ob, ob ich es auf 25 begrenzen darf anstatt 50 und dann mache ich halt noch bis Folge 25 und dann wird es erstmal pausiert weil ja, ich glaube, in der Folge 25 haben, habe ich alles gezeigt. Okay, nicht alles gezeigt, das ist, ist natürlich nicht ganz möglich. Sagen wir mal so, ich zocke ja nicht wirklich sehr viel von dem Mod selber. Dafür gibt es viel zu viel Stuff. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich mir da angetan habe mit dem Evil Minecraft Mod, weil selber so komplett kennt Oder sagen wir mal so, ich habe es zu lange nicht mehr gezockt. Wenn nur noch folgen hochgeladen gehabt dann die letzten zwei waren ja so schnell gezeigt so. Zack, zack zack zack zack zack so jetzt bauen wir den Cobblestone hin ich darf nicht aufhören zu so reden das kommt natürlich scheiße ähm, falls unter einer unter meinen Abonnenten ist, ähm, der so vielleicht auch manchmal Kanalbewertungen oder macht oder was machen will. Ich würde mich echt freuen, wenn einer mal über mich eine Kanalbewertung machen würde, weil ich kriege einfach über die Videos zu wenig Feedback und ja, ich würde echt gerne mal wissen, wie ich stehe. Also, wie ihr mich findet sozusagen. Das wäre schon... Ach ja, nein! Ach ja, genau, wir müssen mal in die Höh Höhle... Nicht in die Höhle, sondern in die Hölle natürlich. Das ist mein nächstes Ziel. Ich glaube, das mache ich als erstes vor der Reise ins Unbekannte. Ähm, ich wollte nicht stören. Ah, da habe ich ein Boneswort. Ich wollte nicht stören, Junge. Chill mal. Chill in live. Okay, nein, das gefällt mir nicht. Der ist da... Stirb. Ah. Hallo. Der kommt hier gleich hier so. Boom, wahrscheinlich so. bam Nein, ähm. Um, brauchen Obsidian. Dafür brauchen wir eine Diamantpicke. Ah, Diamanten haben wir oben. Wollen wir uns den Diamant? Okay, ja, ich hoffe diesmal. Ich glaube, den Diamanten brauchen wir dafür. Ja, sehr schön. Eine Steinspitzhacke. Sehr, sehr schön. Schön anzuschauen in der Vitrine. Ähm. Um, Uh, ja, ich habe gerade überhaupt keine Übersicht mehr, überhaupt gerade über meine Items, was ich alles habe. Das ist ja schlimm. Okay, also den Moos brauchen wir natürlich nicht. Was ist das? Eisenbahn. Komm, wir mal mit. Holz. Okay, haben wir hier auch noch Uh, ja, der brauchen wir... Nicht. Ja, komm doch. Wir brauchen ja irgendwas zum Hoch- oder Runterbauen. Dafür haben wir halt andere Sachen nicht. Uh, jo. Jetzt bauen wir uns hier mal schnell. Stackers. Und dann haben wir hier die Diapicke. Und wir brauchen noch die normale Picke. Für normale Sachen. Ist das eine Eisenpicke? Ja. Gut. Oh, ich habe gerade einen Schluck auf. Willst du mich verarschen während der Aufnahme? Nicht schon wieder. Das hatte ich ja schon mal. Ne? Ah, Schluck auf, Fail. Hey. Ah, ah, ah. oh, das hat mich angekotzt. Ich habe vergessen, dass die Fackeln hier ausgehen nach der Zeit. Das muss ich bedenken, wenn ich jetzt hier rumlaufe. Es könnten manche Teile jetzt abgedunkelt sein. Ja. Ich sehe es doch schon. Ich sehe es doch schon. Ähm, um, am um, um, um Achter drüben immer. Ich vergesse es jedes Mal. So. So, hier haben wir Lava. Und einen Camo creeper oder sowas. Au. Ja, wir haben hier auf jeden Fall Lava. Haben wir hier oben Wasser. Das wir zusammenführen könnten. Aber ich sollte was essen. Bevor ich hier so rumlaufe hier. Oh, schneller. So, okay. Was haben wir denn hier vorne? Alles ver Hier müsste Wasser sein. Hier muss irgendwo Wasser sein. Irgendwo... Ah, so wie es aussieht, ist es Meilen weit weg. Okay. Vielleicht ist in der Nähe von dem Wasser ja auch das Wasser haben wir noch irgendwo Lava oder so? Nee, Fackeln, Fackeln, Fackeln. Fackeln. Ja, wir könnten uns auch rein theoretisch hier genügend Fackeln besorgen. Aber ich will Obsidian und dann, ähm, ja, Glowstone. Und dann endlich mal diese Fackeln craften können. Ich weiß gar nicht, wie craften wir nochmal die Fackeln. Das muss ich dann nochmal schnell in der Wiki nachgucken. Alter. Was hm, ist denn ein Scheiß hier? Okay und scheint es unter uns Nee. nix ähm, hier rüber mischt denn irgendwo, irgendwo obsidian finden jetzt sind wir wieder hier toll also wir bräuchten so. ich weiß ich, ihr denkt habt bestimmt schon gedacht Mann Krab, macht es doch weiß doch ganz genau wie wir hier Wasser beschaffen können. Ja. Hätte ich genau drüber nachgedacht, wüsste ich's. Arschgebot. Ah! Ah, du Fickgesicht. Ja, so dickes, fettes Fickgesicht. So. Wasser. Irgendwo war hier... Ich bin mal da hoch. Ich kann nichts bauen. Ich komme hier nicht hoch. Ah, komm, jetzt. So, zack. So schlau. In einem Hals. Hauptding hier gerade so wie eine Waffe. einmal Eimer, der schlägt jedes Monster tot. Das Wasser. Wahrscheinlich kann ich hier nichts abfüllen, nur da. Mumie? Was macht hier unten eine Mumie? Stirb. Oh, hier scheint irgendwo ein Baby Creeper. Nest zu sein. Ähm so, willkommen zu ne zum neuen Let's Play Let's Such unsere Items. Ähm es ist ein kleiner Mod, den der Mr. Chaos 96 Let's Play hat, der aber dann in der Mine hochgegangen ist und ähm jetzt muss er seine Items suchen. Es ist ein kleines Indie Game vom selben Macher, also auch Mr. Chaos 96 hat auch dieses Spiel gemacht. Das ist ganz witzig, wie, wie er hier auch gleich nochmal drauf geht. Okay. Die Suche hat schon mal gut angefangen. Wir sind nämlich gleich nochmal drauf gegangen. Wir brauchen eine Waffe. Alter, wenn ich jetzt hier drauf gehe und meine Items nicht mehr wieder krieg. Ah, scheiße. Oh. Äh, meine Items nicht mehr wieder krieg. Ich glaube, ich breche ab. Ich breche hier alles ab. Das ist alles da, was ich brauche. <lacht> Alter, scheiße. Ah, sorry. Ich hab hier nur gerade... Mein Uhr drückt hier gerade, wenn ich meinen Arm so liegen habe. So, so auf diesem... Beim Zocken halt. Liegt die Uhr blöd und drückt mir immer so voll in die Haut rein. Auch wenn ich sie locker mache. Okay. Einfach mal zuschlagen. Einfach mal... Aber nicht vor der Tür. Alter, stirb! ist jetzt plötzlich so Gott sei Dank war das ja bei Ding ähm, Beiner bei einer bein bei Wasser und nicht bei Lava Le nein nein Alter wo kommen die ganzen Baby Creeper plötzlich her Alter was ist denn jetzt los Ah oh, er hat noch gelebt oder Alter, Frame-Einbrüche finde ich nicht gut. Ja. Wie gesagt, let's suche unsere Items. Das ist ein ganz witziges Indie-Game. Oder oh, ja, Indie-Game, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Hä? Hier ist ja gar nichts. Oh ja, Scheiß. Na, na, na, na, na. Let's such die items. Let's such die items. Ah, ich versuch's euch gerade ein bisschen schmach. Was ist denn da unten? Alter, was ist denn hier los? Ah, ah, warte mal, ist das. Nein, das ist es nicht. Scheiße. Was ist hier los? Wieso hier plötzlich so viel Monster, ey? Alter! Wir wollen es echt schwer machen. Okay, okay, warte mal. Das war und hier in der Nähe von dem Scheiß. Nein, schon wieder überall Creeper. Gefunden. Zumindest. Da. Alter! Ist das alles verstreut? Who the fuck is it? What happens, ey? Alter, wie das hier eiskalt alles total verstreut liegt. Da ist immer schön in die Luft gegangen, ey. Richtig schön. We must go deeper and deeper to find the obsidian. I hope I find it. Oh, Alter. Dafür sind wir jetzt wo ganz anders gelandet mir gleich mal, was ist das nochmal, Lapis Lazuli? Ah, ich bin Tacket gewohnt, dass ich nicht mehr weiß, was was ist weil es da so viele Ores gibt okay, wir sind direkt am Bedrock die Mine hat den Bedrock weggehauen, das finde ich ja richtig nice aber hier ist kein Lava oder sowas kein, nee, Lava, so kein Lava, ey, wir sind solche Deutschen können Deutsch sprechen ohne Ende ähm um, geht's wieder deeper Oh, Gravel. Achtung, Gravel. Hey, nein! Scheiße, hier geht's nicht weiter. Ich habe irgendwas gehört. Irgendwas so. Als würde was mit dem Feuerzeug angehen. Hab ich ein Feuerzeug dabei? Nein. Aber den Eisenhelm. Ha! Die minimale Rüstung, egal. Ich fange schon an, mich zu verlaufen. Hu, hu, hu, hu. Stopp. Okay. Alter, das Spinnnetz mich erschreckt. Alter. Vielleicht finden wir... Was ist das denn? Nochmal. Platinum Ohr. Ach, geil. Cool. Ist ja nice. Ist ja nice. Cool. Ja, toll. Ähm... Diamant, cool, okay, auch gut. Sehr gut sogar, sehr gut, Alter, ich will hier raus. <lacht> Alter, okay, okay. Ich habe trotzdem noch keinen, ich habe gehofft, in der Kiste finde ich vielleicht Obsidian, aber ich glaube, das geht gar nicht, oder? Ich weiß langsam echt nicht mehr, wo ich schon war und wo nicht...